Hey Leute, willkommen zurück zu Call of Duty, World War 2. Hey, das ist Perez. Hey Perez, alles okay? Meine Kumpel Mills hat sie in einem Hinterhalt erwischt. Aber das oh. haben sie bezahlt. Die Stellungen sind durch Pax geschützt. Wir müssen uns darum kümmern. Okay, Pearson, führen Sie ein Schützenteam durch die Plantage und suchen Sie einen Übersichtspunkt. Schwächen Sie die Pax, ich leite den Angriff mit Perez. Ja, Sir. Daniel, Zussman, Sie kommen mit. Na los. erreichen sie den Aussichtspunkt. Und wir sind natürlich direkt wieder drin. Ich kann damit noch mehr sprinten, eigentlich. Basically. Wahrscheinlich. Ach, relax. Verbrechen. Sag los, strebe. Wir kämpfen hier gegen Nazis. Ah oh, je. Hier ist ein Aussichtspunkt. Feldstecher raus. Das sind Perez und die Jungs. Aha. Direkt in die Hölle. Wir müssen die Packschützen ausschalten. Alle Mann Feuer zwei Packs Oh, oh, oh, oh, oh. oh, was, das ist verdammt geil. Ach so. Ah, oh. Okay, der Fokus ist geil. Also wirklich. Eine weitere feindliche Stellung hinter den Häfen. Hinter den Panzern sammeln. Alle man sammeln! Sammeln! Setzen wir diese Rhino sinnvoll ein. Alle Panzer vorordnert! Ja. Oh, ich kann keine Vume machen. Das Pearson hat die geilste Fähigkeit bis jetzt. Ah, fuck. Ich probiere ein bisschen rum. Okay, bis jetzt geht's ganz gut. Mal schauen, ob das schlau ist. Bin dran, bin dran, ganz ruhig. von da oben. Ja, komm jetzt. Ich weiß nicht, wer da geschrien hat, aber okay. Und nicht die Munition. Da oben. Halt's Maul. Und die Vichy ist eine andere. Ich behalte die. Gefällt mir besser. Kann man immer mal brauchen. Ich komme nicht hoch. Es sieht schon geil aus. Ich bewundere gerade, wie schön das aussieht, Entschuldigung. Das ist teilweise auch wichtig in solchen Spielen. Sind so viele Details dran. Die einfach vergessen gehen teilweise. Ich wollte ihm Gnade geben, das konnte ich nicht. Irgendwie ist er diesem Kreis immer wieder ausgewichen. Ich konnte nichts machen. Da komme ich nicht durch. Ah, da drüben. Ich hab's probiert. Hey, das ist Turner. Es geht ihnen gut. Na. Ah ja. Der Turner, der Lieutenant. Still. Offizier anwesend. Okay, zuhören. Charlie-Kompanie wird nahe der Kirche angegriffen. Sie brauchen Munition und Feuerkraft. Schicken Sie einen Trupp los. Sir, wir sind schon ausgedünnt. Es geht noch dünner. Ja, Sir. Scheiße. Wir können die Jeeps nehmen, aber wir brauchen Panzerunterstützung. Das ist der Plan. Harass! Wir sind folgt Ihnen mit dem Trupp. Geht nicht. Wir haben Befehle von Collins. Wir gehen mit der Elften nach Westen. Dammt noch mal. Den Jungs da läuft die Zeit davon. Ihr macht es allein. Nehmt die Jeeps und los. Schnell. Alles klar. Dann mal los. Charlie hat Scheiße am Arsch und wir haben das Papier. Na los. Macht sich ja ganz viel Freude. Wo geht's nach Marini? Ui. Ups, ich glaube, ich habe gerade meinen eigenen da <lacht> So was macht echt Spaß für ein COD. Das feiere ich gerade ein bisschen sehr. Ein paar mitnehmen. Ich kann mich übrigens nicht umsehen. Okay. Eigentlich muss ich nur den Fahrer erwischen. Ich wusste nicht, ob die zu uns gehören zuerst. Gut. Oh, ich bin fast tot, das habe ich gar nicht gesehen. unter. Sie kriegen eine Atempause. Verzeihung, Sergeant. Ja. Die halbe deutsche Armee ist auf der anderen Seite der Gebäude. Sollten wir vielleicht einen besseren Platz suchen für einen Perimeter? Sicher, Private. Vielleicht ein nettes Zimmer im Ritz? Sir. Er hat nur Angst. Vielleicht sollten Sie sich um Ihre Probleme kümmern. Ihre Seite sieht verdammt erschissen aus. Mir geht's ganz toll, Sergeant. Dann jetzt. Passen Sie auf ihn auf. Nur Stolz ist gefährlicher als ein Feind im Gebüsch. Ausruhen, Männer. Mach ihn nie bei Sonnenaufgang. Ich kann nicht glauben, dass ich wieder an Sassmans Seite stehe. Er schlägt sich gut, wenn man bedenkt, dass wir uns gerade meilenweit durch Welle gekämpft haben. Man sollte meinen, dass Pearson Rücksicht auf ihn nehmen würde. <lacht> Falsch gedacht. Ja, da kann man keine Rücksicht nehmen. Keine hat ausgeführt. Ja, kann passieren. Und jetzt geht's ins nächste Kapitel. War das alles Frankreich? Ups. Sehe ich das gerade komplett falsch auf der Map? Wahrscheinlich. Okay, 26. wir gehen in die Festung. 26. Juli 1944. Wenn ich es richtig habe, war es mit September 45 vorbei. Ziemlich am Anfang, aber ich weiß nicht, welchen Tag genau. Albtraum. Hm? Immer wieder werde ich nicht los. Schon besser. Ruh du dich aus. Nein. Ich beweise Pearson meinen Wert. Er ist mir scheißegal. Du musst gar nichts beweisen. Ja, aber ich habe die Schnauze voll. Zu Hause regeln wir die Dinge anders. Von Mann zu Mann. Nur so verdient man sich Respekt. Ich verstehe das. Glaub mir, ein Mann muss für sich selber kämpfen. Nur Respekt nützt gar nichts, wenn man dafür drauf geht. Du passt ja schließlich auf mich auf. Ach. Übrigens, passt der heilige Michael auf uns auf. Also gibt's keinen Grund zur Sorge. Hm, wusste gar nicht, dass ihr an sowas glaubt. Ich nehme jede Hilfe, die ich kriege. Erzählst du jetzt von deinem Traum oder was? Wölfe rissen unser Vieh. Mein großer Bruder und ich jagten sie und wurden dann angegriffen. Ben, sie! Ich versuch's, ich versuch's. Schnell Alles okay? Es Tut mir leid, Paul. Oh. Hör mir zu, Kleiner. Es ist ganz natürlich, Angst zu haben. Wir müssen nach Hause, kleiner Bruder. Von diesem Tag an wollte ich Paul niemals wieder enttäuschen. Aber jetzt muss ich nicht nur Ihm gerecht werden, sondern auch Pearson. Entdeckung! Na los! Der Körner wird den Manövertrupp auf den Platz führen. Unser Job? Unterstützungsfeuer von der Kirche aus. Noch Fragen? Gut, ich habe eine Frage. Jetzt nichts. Deins. Es fängt ein goldener Schwert. Los hier. Ich glaube, er mag mich. Ja, mega. Also ich brauche Feuerschutz auf der linken Seite. Alle anderen sind hier rechts. Das ich habe doch den Kreis gezielt. Das war falsch. Ja, ich bin tot. Ayelo <lacht> hat jetzt auch noch Support für mich. Oh, ich kriege drei Supporter, nice. Jo, gib mal. Jetzt sehe ich gar nicht, was passiert ist. Toll. Fuck off! Von hinten habe ich immer das Ich weiß nicht von wo. Na, der steht voll drin. Ich finde es ja immer grundsätzlich gut, wenn man sagt, Feuer nach Freunden ist ja nicht, nicht erlaubt, aber ein Mörserfeuer, das nicht meine Schuld ist. Aus welchem Grund muss ich das ja vorher markieren. Ich dachte, hier ist ein guter Ort, um was zu verstecken. Kann ich maximal vier haben? Hier ja. Ah, okay, das mit dem Leben ist echt... <lacht> Weil normalerweise habe ich auf dem Bildschirm halt das Visuelle, dass ich... Ähm, Probleme habe. Und das Visuelle hat man hier jetzt gar nicht, wenn man nicht direkt Schaden genommen hat. Da. Ah! Okay, das macht's echt... Verdammter Kopfhörer. So, das macht's echt schwer langsam. Hä? Fuck, ich muss rennen. Den muss ich holen. genau der muss weg, fuck. Das ist ein ganz dummer Speicherpunkt hier. Das ist ein ganz bescheuerter Speicherpunkt jetzt. Ja, das ist dumm. Okay, aber das ist das, was funktioniert. Ich muss rückwärts laufen und dann hochschießen. Das klappt auch nicht. Okay. Dahin habe ich gerade noch was gesehen. Ich glaube hier war das. Oh, Mucke. Okay. okay, eigentlich cool, aber naja. Da drüben ist noch einer. Okay, das sind noch genug. Okay, die Waffe ist doof und ich habe nur die. Wenn ich Quick feiern kann, bin ich schon happy. Oh nein, bitte nicht. Ja, genau da wieder. Ah. Ah, ich komme da nicht ganz hoch. Ich weiß nicht, von wo der kam. Aber okay, das ist schon mal eine Möglichkeit. Ich kann nach links laufen. Nein, nicht immer anscheinend. Okay, interessant. Ich kann feindliche MGs benutzen. Das Problem ist nur, ich glaube, da brennt, da will ich nicht unbedingt rein. Das sind aber zwei Kumpel von mir. Also erstens brauche ich das von... Wo oh, ist jetzt der Pisser hin? Da. Gib her. Dann, du. Und du auch, von mir aus, komm. Braße gesichert. An der Kirchentür sammeln! Ah, da. Gut, Daniels. Sie nehmen die Tür. Verstanden! Jawohl, Sir. Wo sind sie hin? Sie müssen geflohen sein, als wir uns gehört haben. Die Deutschen haben Vorräte zurückgelassen. Scheiße! Geh jetzt runter in Deckung. Ab ein! Runter, runter, heute erster Stock. Ausschalten. Ja. Werfe Granate! Auf die Flanke achten! Auf Entdeckung. Diesmal hat mein Fokus nicht so viel gebracht. ich glaube, die, die meiste Zeit war in der Cutscene drin, dass er aktiv war. Gerade nicht getroffen, also? Das heißt, das was? Heißt. Okay, okay. Okay, sicher. Die Kirche gehört uns. Diese Kanonen suchen. Schon dran. Ja, <lacht> yeah. Ah, die haben hier alles barrikadiert. Convenient. Ich sehe Kein Kein zwei Medipacks, aber ich darf sie nicht holen. Drei Medipacks. Habe ich gerade gesehen. Stell dich mal vor, wir kommen hier oben an und dann sind nicht mal, MG äh, sind nicht mal Sniper da noch. Ich will einen Medi-Pack holen als Maul. <lacht> er überspringt mit der rechten Hand immer einen, einen Tritt. hier calculus. Daniel, Noch einer. erledigt. Da ist doch eine Flack auf dem Hof, unbemannt. Im Auge behalten. Sie sind in der Nähe. Oh, schnell laden nach. auch nicht schön. Noch einen noch, dann kriege ich meinen Skill wieder. Ist nichts anderes als ein Skill. Na, ah, die kann ich eh nicht sprengen. Kurz nachladen, nachladen, los, los, los, los. Da ist noch mal einer. Ich habe ihn gerade gesehen. Dieser Fokus Ding ist schon echt gut Nachladen was ist das Wo muss ich denn jetzt? <lacht> okay, ich kann nicht runterfallen. Nice. Woher ist sollten oh denn weg? Hä? Gott. Boah shit, das sieht eklig aus. Ich, ja. ich würde gerne sehen, was passiert, aber naja. Ich vermute mal, das wird gar nichts mehr sehen. ich die MG liegen lassen. Ich kann da nicht mehr hoch. Na toll. Oh oh. Der ja, Lauf, Lauf, Lauf. Oh shit. Das wäre ein bisschen früher ganz nützlich gewesen. Privat! nein, Schatz. Ich bin ja auch nicht Ihr verdammter Schutzengel. Scheiße! ich habe da drin zwei Männer verloren. Die Stimme kommt mir verdammt bekannt vor. Aber echt. Ich kann das nicht sehen. Vor dem Einsturz waren Sie noch zusammen. Bewegung! wir das Beste, was wir tun können, ist diese Position zu halten. Okay, mehr als 4 geht wirklich nicht. Die Granatenaufsätze finde ich voll lustig. Wo, wo bist du? Da. Digi, Gib mal her. Ach so, der gibt mir jetzt Granaten. Okay. Wir sind schon fünf Soldaten, aber die kommen hinter mich. <lacht> Ach, das schaffen wir schon. Ach, ich soll da gar nicht rüberkommen. Schade. Der Nicht zu nah an uns. Aber das reicht hoffentlich. Ja, mega hast du die erwischt. So. Ja, ups. Ah, das gehört dazu. Okay. Nice. sehr so gut. Gute Arbeit, Männer. Sie haben alles gegeben. Diese Mistkerle ziehen sich zurück. Das war verdammt gute Arbeit. Die Männer haben sich gut geschlagen, Zart. Vielleicht haben sie sich in ihnen geirrt. Hm. Das war keine Glanzleistung, Männer. Ich war viel zu nachsichtig. Mal sehen, woraus sie wirklich gemacht sind. Wenn Kopf auf dem Silbertablett bringen, meckert er noch, dass es nicht poliert ist. Wenn wir weiter so kämpfen wie heute, ist der Krieg schon bald vorbei. Deswegen müssen wir sofort aufs Ganze gehen. Okay, bin dabei. Na, ich weiß ja nicht. Wir haben Marie nie erobert. Die Deutschen ziehen sich so schnell zurück, wie wir vorstoßen. Dafür stehen wir jetzt mehr denn je in Pearsons Fadenkreuz. Wir müssen es ihm wohl einfach beweisen. Ich finde es aber cool, dass man hier mal die Sicht hat von einem normalen Soldaten. Nicht irgendwie dieser Superheld, den man sonst immer ist. Aha. Die Erinnerungsstücke, okay. Okay, wir machen weiter mit SOE. In einem Monat kesseln wir die letzten Krautfresser auf dem Weg nach Paris immer mehr ein. Aber sie werden sich sicher wehren wie ein wildes Tier in der Falle. Falle, Frankreich. Wir wollen, müssen wir zu allem bereit sein. Selbst Teamarbeit mit dem SOE, den britischen Sondereinheiten. Das wird ein großes Ding. Muss wohl. Davis ist hier. Wir haben Informationen vom Widerstand über einen Zug der Deutschen mit V2-Raketen für einen Angriff auf Paris. Er macht halt bei Argentan. Das gibt uns gerade genug Zeit, um unser Team in Stellung zu bringen. Wir müssen ihn stoppen. Nach Ihrer Leistung in Marigny können Sie nun zeigen, dass das kein Anfängerglück war. Danke, Sir, aber das ist ein Job für mehr als ein Platoon. Deshalb kriegen Sie Unterstützung vom SOI. Da war schon jemand fleißig. Keine Sorge, Lieutenant. Es ist noch genug für Sie da. Die Agenten Vivian und Crowley leiten die Operation. Sie helfen dem Widerstand schon seit Monaten und kennen das Gebiet. Folgen Sie ihnen. Waren Sie das in Marini? Beeindruckend. Na, das war nicht nur ich allein. Man tut, was man kann. Und das ziemlich gut, aber das war nur der Anfang. Hier, das ist kein gewöhnlicher deutscher Versorgungszug. Das ist eine rollende Festung. Unser Kontakt beim Widerstand Rousseau wird uns so gut wie möglich beistehen. Aber Angriffe auf Ihr Netzwerk könnten dies verhindern. Das Schicksal von Paris liegt in ihren Händen. Okay, das ist wirklich ein fucking Panzer. Das finde ich jetzt cool. Okay, da ist unser Ziel. Hey, das muss man den Deutschen einfach lassen. Genau nach Plan. <lacht> ich <glaub nicht> mehr. ist ein Panzerzug. Die Reichweite der V2 liegt bei 200 Meilen. Mehr als die Strecke nach Paris. Wir können nicht zulassen, dass sie startet. Da vorne bewegt sich was. Okay, Vivian und ich schalten sie aus. Hörner, das ist ihr Zeichen vorzurücken. Denn jetzt, nach ihrer und zuerst, wenn Einlage in Marigny ist Feuerunterstützung ihr Job. Okay, los geht's. Lassen Sie das Messer, Daniels. Ach, ich kann selber wählen, wann einfach drauf ist und nicht. Gut gemacht, Daniels. Und jetzt den Offizier. Auf Ihr Zeichen. Den Offizier ausschalten. Ah! Um Brillanter Schuss. Turner, nehmen Sie ein paar Männer und gehen Sie ums Haus. Daniels, bleiben Sie bei Crowley. Okay, also jetzt kommt sogar noch Assassin's Creed Like Style rein. Das war dumm. Ich weiß nicht, ob ich das schaffen kann überhaupt zum Zug. Okay, äh, mal schauen, ob wir das anders hinkriegen. Der hat uns gar nicht sehen dürfen draußen eigentlich. Mann! Ja komm, tötet mich. Ah, ist aber cool, dass man nicht direkt verliert jetzt. Ach, das sind ja noch mehr. Der kann doch nicht allen Bescheid geben, meine Fresse. Brauche ich jetzt eh nicht mehr. Hat. Alle haben Fähigkeiten. Fast. Okay, ich komme recht gut davon. Okay, die vom Fenster darf ich nicht töten, auch wenn sie die Leiche sehen könnten. Okay, jetzt bin ich eh schon drin. Na toll. Kacken. Nein, okay. Ich starte die Mission jetzt echt extra noch mal neu. Einfach gar keinen getroffen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt mühsamer finde oder das Erste. Also das Schleichen. Ach, die sind alle da jetzt. Ah, mit vier, vier, vier, vier, vier, vier. Ah, oh, ich will Hunde nicht töten. Ah, oh, nervig. Jetzt das ist, das ist doof. Okay, nächster Speicherpunkt, Jawohl. Den komme ich nicht ran. Okay. Okay, ich habe keine Ahnung, wo der hin muss. Ich lasse den liegen. Das ist mir zu blöde. Ich weiß nicht, wo der hin muss, keine Ahnung. Ach komm on! Ja, stimmt, das ist jetzt COD, ich muss alles alleine machen. LASS mich durch! Ich probiere es nochmal! Du wirst es schaffen! Ich kann keine Medipacks nehmen, übrigens. Ich weiß nicht, wo der hin müsste. Scheißegal. Das ist einfach zu viel gerade. Ja, aber damals war es auch kein 1 gegen 1. Ja, ich weiß. <lacht> aber wenn ich da noch 10 mal verrecke, dann mache ich lieber auf Easy wieder. Ah, come on. Wir mach War das gewollt, dass er zu? Wegkommt dem Fall? Ich glaube schon. Da waren zu viele Feinde, um zu schleichen. ne, oh ne. Oh nee. Ja, gibt dir nur eine Richtung, danke. Boah, wow, der Drift ist so cool. Links, links. Okay, wir holen wieder auf. Unten links, seht ihr, äh, unten geht er nach links, aber habe ich noch gar nicht gemerkt. Ja, pech gehabt. Okay, überhitzen. Ja, ich merks. Nice. Das stimmt. Ich kann das nichts drücken. Doch, jetzt. Boah, das war knapp. Oh. Raus! Spring auf Zug oder auch nicht? Ah ne, gut, okay. Oh. Alter! Wie viel scheiß Glück kann man haben? Sag ich dir nicht. Ich komme, halt durch. Heilige Scheiße. Ist das echt passiert? Wir haben es geschafft. Für die Ewigkeit. Ich hoffe Styles hatte die Kamera. Vielleicht lässt Pearson uns für fünf Minuten in Ruhe. Achtung! Folgen Sie mir, ich bringe Sie zu Ihrem Plateau. Tut mir leid. Wer zur Hölle sind Sie? Eine Freundin. Schnell jetzt. Okay. Ich dachte, das ist Vivian, aber nee. Die sah anders aus. Kürzere Haare. bereit. Ja, gib mal. Mama, dann nehme ich lieber die Waffe mit, statt dass ich eine leere habe. Auch wenn ich nicht so gern mit der spielen würde. Das ist Racist! <lacht> Nein. Nein. Okay, okay. <lacht> Aufpassen. Ich will einfach eine MG haben. Hunde. Gib mal. Hast du gerade angeschrieben? Ah, ne Fragezeichen. Okay. Diese Männer gehören wohl zu ihnen. Ah, das wäre dann Rousseau. Sie gehört zum Marquis, französische Resistance. Sie hat den Deutschen abgeknallt, der uns töten wollte. Ist es denn wirklich so schwer, sie erst zu verhören? So viele Umstände wären die doch nicht wert. Ich dachte, sie wären tot. Aber der Zug fährt nicht mehr. Das Ziel war, den Zug zu stoppen, nicht zu zerstören. Ja, tut mir leid, dass äh, nicht alles nach Plan verlaufen ist. Aber sehen wir es so, wir haben soeben jeden verdammten deutschen Außenposten hier alarmiert, Also sollten wir weiter uns schnell. Zuerst beenden wir die Mission. Ist es nicht so, Major? Wir brauchen Hilfe beim Sicherheitsformationsplan. Keine Ahnung wie, aber Sas und war. ich haben das Zugunglück überlebt und uns dann mit einer taffen Französin getroffen. Sie heißt Rousseau. Sie gehört zur Resistance und du wirst es nicht glauben. Aber wir mussten für sie das Wrack nach Papieren durchsuchen. Sie braucht sie für eine Mission in Paris. Und für uns hatte sie auch einen Job. Die Sprengung des Zugs hat Paris Zeit verschafft. Die Resistance will mit den Dokumenten, die wir geborgen haben, eine Nazi-Festung in der Stadt infiltrieren. Ich bin dabei. Cool. Okay, ich würde sagen, wir beenden hier direkt schön nach Kapitel 4, gehen als nächstes zur Befreiung und ziehen langsam nach Deutschland. Das finde ich schon cool, dass man hier die verschiedenen Zwischenstationen hat. Wir reisen hier einmal quer durch, so wie es aussieht. Ich glaube, da unten rechts im Bildschirm, da hocke ich, glaube ich, wenn ich es richtig sehe. So. Ungefähr. Schweiz. Ja, also, ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, euch hat gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Adrian Allsport mit Zucker. Cheerio!